Wer möchte es nicht, mehr Fülle, mehr Reichtum, mehr Einnahmen in sein Leben ziehen, aber die meisten haben ein Problem damit, ja. Und in diesem Video möchte ich dir eine Meditation vorstellen, eine Quantenmeditation, die gehirngerecht ist, also man sieht im EEG während der Meditation, wie sich das Gehirn verändert und wie sich neue Neuronmuster bilden, ja. Und diese ähm, nennt sich Abundance, ähm, Greater Uh, Wealth Integration, also Reichtum, wie du mehr Reichtum in dein, uh, in dein Bewusstsein integrieren kannst. Ja. Um, das Ganze funktioniert jetzt relativ einfach. Ich führe dich in der ersten Phase in eine tiefe Entspannung hinein und dann stellst du dir eine Version von dir vor, um, die, die anders ist als du, ja, die 10% mehr Einnahmen generiert. Ja. Und dann geht es dass ich dich frage, wie lebt diese Version, was hat sie, wie verbringt sie ihren Tag, Also du projizierst dich in die Situation hinein, was würdest du tun, wenn du 10% mehr Einnahmen generierst, wie würdest du dich verhalten, wo würdest du leben, wie würdest du leben. Ja. Und dann frage ich dich danach, was diese Version anders tun würde, in, in, ähm, als du tun wirst, ähm, wie du, und dann wie du dich damit fühlst, für wie viele Menschen ist diese Änderung, für viele Menschen ist diese Änderung sehr klein, aber sehr erleichternd. Ja. Und dann geht es darum, dass du dich mit dem Gefühl des Empfäng, äh, Empfanges koppelst. Ja. Und dann machen wir dasselbe Spiel nochmal. Wie gehen wir gehen wieder zurück und wir erhöhen dein Einkommen auf 25%. Und dann gehst du das Szenario durch, was passiert dann. Ja, und das ist sehr, sehr interessant, weil dadurch ähm, erweiterst du dein Tellerrand. Also jeder hat seinen Tellerrand und seine Beschränkungen. Ich nenne das gefäß Reichtumsgefäß. wenn dein gefäß sich vergrößert dann kannst du mehr empfangen aber das gefäß kann sich nur vergrößern wenn du die fähigkeit hast dass du überhaupt damit dass du diese person bist die dieses große gefäß schon hat und durch diese meditation dehnen wir sozusagen dieses dein einkommen aus auf 25 50 prozent verdoppeln das und so weiter bis es sehr sehr groß ist und dann weißt du was für eine persönlichkeit dahinter steckt was sie tun würde wie sie lebt und du koppelst dich mit diesem ich ja und dann geht es eben darum, dass du dich sozusagen damit ähm, verbindest, ja. Ja, und das nennt sich sozusagen Timeline Shifting, das heißt, du erlebst, ähm, du erlebst diese, diese, diese, diese Version, spielst es nach, koppelst dich mit den Emotionen und dann mit diesem jeweiligen Bewusstsein und dann pendelst du dich dort ein, wo es für dich am richtigsten sich anfühlt und dann überträgst du dieses Bewusstsein in deinen gegenwärtigen Bewusstseinszustand. Und Dadurch ziehst du diese Zeitlinie an und du wirst merken, wie sich dein Leben relativ schnell verändert, wie zum Beispiel wie sich dein Job verändert oder dein Chef dir eine, eine Gehaltserhöhung gibt oder du einen größeren Auftrag bekommst und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannend und ich empfehle, dass du diese Meditation regelmäßiger machst, damit du sozusagen mehr Fülle in dein Leben ziehst. Ja. Du kannst diese Frequenz kostenlos testen in unserer Brainwave 3D App, einfach im App Store runterladen oder auf brainwave3d.com slash premium. Dort kannst du sie sozusagen sieben Tage lang testen in der Kategorie Selbstprogrammierung. Viel Freude damit und bis zum nächsten Video.